Ja, hallo, guten Tag. Ähm, herzlich willkommen zu diesem ähm, Zitationsstil-Webinar heute. Mein Name ist Anke Rapsch. Ich bin äh, freie Zitavi-Trainerin und ähm, führe dieses Webinar heute im Auftrag von Citavi durch. Sie können ähm, gerne Fragen in den Chat stellen. Ähm, ich bin heute alleine. Ich versuche es, den Chat zu überblicken. Sollten wir das nicht schaffen, heute in dieser halben Stunde alle Fragen zu beantworten, werde ich die Fragen dann per E-Mail im Nachgang beantworten. Okay, schauen wir erstmal an, was wir für Ziele heute haben. Da haben wir es. Ziele des Webinars. Also, ähm, Sie sollen den Einstieg finden in den Zitationsstil-Editor. Dann äh, sollen Sie die Oberfläche des, des Editors kennenlernen und äh, so am ausgewählten Beispielen sehen, was man da so alles machen kann. Und äh, schließlich sollen Sie wissen, wie es weitergeht. Also wenn Sie die Zitationsstildatei erstellt haben, was Sie dann noch machen können, damit diese äh, dann auch genutzt werden kann. Jetzt gehen wir als erstes mal in ähm ein Citavi-Projekt, das habe ich hier vorbereitet. Das würde ich Ihnen auch raten, wenn Sie einen eigenen Zitationsstil anpassen äh, möchten. Sie äh, nehmen darin einige ähm, äh, Quellen auf äh, für Dokumententypen, die Sie äh, nutzen wollen. Und achten darauf, dass da so ein paar bibliografische Variationen dabei sind. Also zum Beispiel bei Monographien mal ein Buch mit Reihe, mal ohne, beim Zeitschriftenaufsatz mal äh, mit Heftnummer, mal ohne Heftnummer, mal mit DOI-Adresse, mal ohne. Und auch so ein bisschen ähm, die Anzahl der Autoren sollte variieren. Und wichtig ist auch, ähm, man sollte ein, ähm, ein Dokument, ähm, unklars, unklaren Dokumententyp. Ähm, aufnehmen. Das zeigen wir nachher, warum, warum das so ist. So, wenn Sie jetzt eine ähm, äh, Vorlage ähm, suchen für einen Zitationsstil, dann gehen Sie hier oben über Zitation, Zitationsstile, Zitationsstil wechseln, Stil suchen. Ich denke, das haben Sie schon öfter gemacht, immer wenn Sie einen, einen Zitationsstuhl gesucht haben. Also das ist der gleiche Einstieg. Ähm, hier bei der erweiterten Suche ähm, gibt es meistens ein bisschen, bisschen engere ähm, Kreis möglicher Stile, ähm, weil das, äh, das dauert aber heute zu lange. Wir haben ja heute nur 30 Minuten. Deswegen ähm, gehen wir mal zur Schnellsuche. Ich stelle mal hier ein, ich will einen ähm, Im-Text-Stil mit Autor Ja der soll Deutsch sein und es soll das allgemeines Fachgebiet sein. So, dann haben wir hier ähm, diese Stile. Es gibt da auch noch ein paar, paar Dinge, die man da beachten kann, ähm, ähm, äh, um da die Auswahl besser zu treffen. Das schaffen wir heute auch nicht. Ähm, da äh, gibt es weitere, weitere Webinare dazu. Ähm, ich habe mir auch heute auch schon einen ausgesucht. Und zwar ist das der Verlag Barbara Budrich. Der ist letztes Jahr nochmal aktualisiert worden. Den klicke ich an. Wenn Sie einen, den Stil wissen, an dem Sie sich orientieren wollen, dann können Sie auch direkt den Stil eingeben und dann, dann anwählen. So, also dann hinzufügen. Okay. Und dann ist ganz hier unten... Ich weiß gar nicht, ob Sie es sehen, ganz unten im Footer ist jetzt der Stil angezeigt. Da legen Sie den Cursor drauf und mit der rechten Maustaste sagen Sie Zitationstil überarbeiten. Dann erscheint diese Meldung hier. Und ähm, da steht drin, dass jetzt eine Kopie erstellt wird. Also Sie können hier nichts falsch machen. Sie können hier nichts aus Versehen ähm, löschen. Da sagen Sie dann "Okay" und ähm, können... Ihrem Stil einen Namen geben. Ich nenne das heute mal Probe. Und ähm, dann sind wir hier im zitationsstil editor drin. Ich schaue mal gerade im Chat ist eine Frage. Können Sie das bitte noch mal zeigen? Welcher Schritt war das, Frau, Frau Täger? Ja, Entschuldigung, wie man diese Tabelle quasi, also wie man diese Oberfläche öffnet, dass man diese Zitationsstile suchen kann. Das habe ich okay. okay, gut, machen wir kurz. Zeige ich nochmal. Also, ich mache das nochmal zu hier. Schließen. Das ist, geht hier über Zitation. Ja. Zitationsstile. Ah, Zitationsstil okay. wechseln. Okay, perfekt. Danke. Ja? Mhm, danke. Genau. Dann mache ich jetzt hier, gehe ich gleich wieder auf meinen Barbara Budrich. So. Ich noch, da mache ich da nochmal den, äh, überarbeiten. Ach, wir hatten, ja, jetzt schaue ich nochmal. Jetzt weiß ich nicht, ob er mir nochmal, äh, ich nenne es jetzt mal einfach Probe 1. Ich weiß jetzt nicht, ob er das jetzt äh, schon mal, ob er das, ob, ob ich da, ähm, ob er das jetzt gerade schon angenommen hat. So, also Probe 1 heißt es jetzt. Gut, also jetzt sind wir hier im Zitationsstil Editor drin. Und zwar haben wir hier in der Mitte die Montagefläche. Hier links gibt es die Komponenten, das ist die Komponentenpalette, die Komponenten, die da jetzt im Moment schon vorrätig sind. Hier scheinen die Dokumententypen auf. Hier können Sie Dokumententypen, die Sie nicht brauchen, Wegklicken. Hier oben können Sie Dokumententypen, die Sie ähm, neu dazu haben wollen, anklicken. Ähm mhm. Und ähm, genau, rechts ist die Vorschau. Also ich gehe jetzt mal auf Monografie, klicke hier rein und man sieht dann da die, ähm, die beiden Monografien, die ich in meinem Beispielprojekt habe. Dann kann man da immer gleich sehen, wie die Änderungen aussehen, die ich jetzt äh, vornehme. So, jetzt bleiben wir hier mal beim Buch Monografie. Wir sehen, es gibt pro ähm, Dokumententyp drei Regelsets. Wir haben hier das Regelset Literaturverzeichnis, Regelset Fußnote und Regelset Kurznachweis im Text. Das Regelset Literaturverzeichnis muss immer ähm, ausgefüllt werden. Also ist egal, ob Sie jetzt einen Referenznummernstil machen, ob Sie einen, Fuß-, einen einfachen Fußnotenstil, einen Intextstil, Autor, ja, einen Vollbeleg in der Fußnote, das wird eigentlich immer ähm, ausgefüllt. Ähm, hier unten die beiden Fußnote und ähm, Kurznachweis im Text, die können in der Regel, außer jetzt beim Vollbeleg in der Fußnote, ähm, auf dem unklaren Dokumententyp basieren. Also hier kann man, das, ähm, kann man das ändern. Und gucken wir mal uns den unklaren Dokumententyp an. Dann wird nur einmalig hier die Fußnote und der Kurznachweis im Text ähm, definiert und alle anderen ähm, Dokumententypen basieren darauf. So, zwischendurch hier einmal speichern. So, jetzt schauen wir uns mal an. Wie, wie, so ein, wie so ein Regelset aufgebaut ist. Wir haben hier Buchsammelwerk, da haben wir eine Herausgeberkomponente. Sie sehen rechts auch immer, da wird das immer unterlegt in der Vorschau. Wir haben ja ermittelt, wir haben Titel, Untertitel, Titelzusätze, rein, Titel, Bandnummer, ähm, Verlagsort und Verlag. Was Sie jetzt ganz einfach machen können ist zum Beispiel hier, wenn Sie sagen, sowas, äh, das brauche ich nicht, der Reintitel soll, ne, auch weg, dann klicken Sie das einfach weg. Was auch einfach ist, ähm, Sie können ähm, hier aus der Palette, ähm, Komponentenpalette, ähm, ähm, Komponenten da reinziehen. Sagen wir mal zum Beispiel hier. Möchte ich, dass auch beim, beim Sammelwerk die Online-Adresse gezeigt wird und das Datum des Zugriffs. Ja, hier oben muss ich das genauso machen, was, das, was damit das auf sich hat, das sage ich gleich noch. Aber die müssen immer dann entsprechend hups, damit aufgefüllt werden. Und was hatten wir hier? Die Online-Adresse da oben. Genau. Also jetzt sieht man, jetzt ist das hier, ähm, erscheint hier auch die Online-Adresse. Online Einfach ist auch noch zum Beispiel, ähm, einmal wo Sie hier so reinklicken können. Sagen wir mal, bei den Verlagsorten ist hier angegeben das Trennzeichen. Da kann ja ein Komma sein, da kann ein Schrägstrich Schräg sein. Ich kann hier mal einen, Schräg, einen Schrägstrich hier ändern. Dann mache ich das so oder hier auch Liste abkürzen. Ja, das kann Sie alles ändern. Hier könnten Sie unter, unter und andere reinschreiben, das Komma weg. Also es gibt ja äh, mannigfaltige Variationen da. Das ist ganz einfach. Dann mache ich hier auf Übernehmen. Okay, so. Was ich jetzt auch an dieser Stelle gleich noch zeigen will, ist die ähm, Interpunktion hier zwischen den, zwischen den Komponenten. Hier ist jetzt ein Punkt, da könnte ja auch ein Komma sein oder ein Kolon. Dann klicke ich da rein. Und hier haben wir Interpunktion davor, Interpunktion danach. Und das ist eine Sache, die müssen Sie sich gut merken. Die ganzen Zitationsstile hier von Zetavi, die basieren alle auf Interpunktion davor. Ja, also Sie äh, ähm, arbeiten eigentlich nur immer damit. Dann würden Sie hier das Komma setzen. Und hier oben, das müssen Sie nicht unbedingt machen, aber das ist äh, ratsam. Das ist die Beschriftung in der... Ähm, in der äh, Komponente hier, dass das jetzt hier auch mit dem Komma erscheint, dann haben Sie einen besseren Überblick. Okay. Das sind alles so Sachen, die, die einfach sind. Also Sie klicken eigentlich immer rein in die, ähm, in die, in die ähm, Komponenten und gucken, was Sie ändern können. Jetzt... Ähm, kommt einer der Haken, den ich in der Webinar-Beschreibung angegeben habe. Jetzt muss ich wieder in meine PowerPoint. Ich hoffe, das klappt jetzt. Genau, das ist hier eine Komponente in mehreren Dokumententypen. Aus... Äh, das ist immer der, egal, ähm, ne, wo jetzt so eine Komponente Titel hier erscheint, es ist immer dieselbe. Und wenn Sie hier was ändern, dann ändert sich das auch überall. Ähm, das ist einerseits gut, weil es ähm, Zeit spart. Andererseits kann es aber auch sein, dass folgender Fall auftritt. Wir haben hier ähm, die Monografie und einen Zeitschriftenaufsatz. In der Monografie soll der Titel kursiv sein. Aber im Zeitschriftenaussatz soll der Titel normal, also nicht kursiv, rekte sein. Und ähm, wenn Sie hier ähm, den Titel ändern würden auf kursiv, dann würde der hier auch kursiv erscheinen. Und um das zu vermeiden, ähm, muss man Komponenten ähm, publizieren. Dann gehe ich wieder hier rein in mein Citavi. Meine Probe 1. Und ich sage, okay, hier in der Monografie, der Titel, der soll jetzt kursiv erscheinen. Dann klicke ich hier rauf, dann sage ich hier oben Komponente dupliziert. Habe hier eine Kopie, Die ziehe ich mir hier rein, den Titel, den lösche ich hier direkt und klicke da jetzt rein und stelle das um auf kursiv. So, und jetzt ist auch noch eine Sache, das vielleicht äh, können Sie sich auch notieren oder so, alles andere, wird, oder beziehungsweise es wird ja gezeigt hinterher. Um, um jetzt hier eine Änderung vorzunehmen, müssen Sie hier oben in diesen weißen Bereich äh, klicken. Das ist leider anders nicht möglich im Editor, das muss man wissen. Also, klick da rein und ähm, dann schreibe ich hier in die Bezeichnung Kursiv rein. So. Oder auch... So, da haben wir es. So, und jetzt gucken wir, hier sehe ich einen Untertitel, den gibt es schon in Kursiv. Italic steht, das ist ja der Fachausdruck dafür oder englische Ausdruck. Das kann ich hier direkt reinziehen und ähm, den Untertitel hier, den Untertitel löschen. So, dann haben wir jetzt hier die Kursigentitel ja. und im Zeitschriftenaufsatz weiterhin die, die äh, neutralen ja. Titel. Ja. Kann, kann ich noch mal irgendwas zeigen oder sowas? Gibt es Fragen? Nee, wenn nicht, dann mache ich, mach ich weiter. Ähm, genau. Jetzt haben wir auch schon ganz guten, guten, sind wir auch schon ganz gut weitergekommen. Ähm, jetzt komme ich mal hier zu den Vorlagen hier oben, ja. Und da gehe ich auch noch mal erstmal zurück hier ins Buch Sammelwerk, weil ich ja, hatte ja gesagt, ich erkläre ihnen noch hier warum es hier so mehrere Abteilungen gibt. Das sind sogenannte Vorlagen. Hier unten haben wir die Standardvorlage. Und alles, was hier oben drüber liegt, das sind, sind Wenn-Dann-Bedingungen. Das liest man folgendermaßen. Also wenn das Feld Herausgeber im Citavi-Projekt leer ist, dann soll die Institution erscheinen in der Hoffnung, dass da eine Institution angegeben ist. Also dann ziehen Sie sich von hier rechts die Institution da rein und ähm, formatieren die entsprechend hier, ähm, wie es auch beim Herausgeber formatiert ist, also hier mit Nachname, Vorname ausgeschrieben oder eben abgekürzt, die, hier die, die Text zwischen den Personen mit Komma oder wie auch immer. Das gleichen Sie dann an. Diese Vorlage liest sich, wenn das Herausgeber leer ist und das Feld, äh, Institution leer ist, dann soll das folgendermaßen aussehen, dann soll nicht das Ja direkt da vorne sein, weil Sie sehen, wenn hier, hier nichts ist, dann würde ja das Ja nach vorne rutschen. Das ist unschön und ähm, deswegen schreiben auch viele Z äh, Zitiervorgaben das vor, dass dann der Titel vorne erscheinen soll und das Ja erst an, an zweiter oder dritter Stelle. Okay, jetzt machen wir mal eine, eine eigene Vorlage. Wir sagen mal ähm, Zeitschriftenaufsatz. Man kann sich vorstellen, oft ist es so, wenn eine DOI-Adresse vorhanden ist, dann gibt es, ähm, wird der Jahrgang die Heftnummer Seitenzahl Seite von bis nicht genannt. Wie geht das? Ich gehe hier rein, sage Vorlage neu. Gibt es unheimlich viel. Ähm, da werde ich auch noch mal ein neues Webinar zu machen. Aber jetzt für den Anfang nehmen wir mal hier bei den Datenbedingungen ähm, die Bedingung, das Feld DOI enthält Daten. Dann, ne, dann kopiere ich mir das hier. Lösche das alles weg hier. Und ähm, ziehe da mir jetzt eine, eine, eine DOI-Komponente rein. Jetzt schaue ich mal, ob es die schon gibt. Das ist nicht der Fall. Dann wird eine Komponente ähm, neu erstellt. Und dann sind hier alle, alle Felder, die es für den Dokumententyp im Citavi-Projekt aufgelistet und ich suche mir die DOI raus. So. Das könnte ich jetzt so, so lassen, aber vielleicht sagt eine Zitiervorgabe auch, da soll irgendwie DOI-Doppelpunkt davor stehen. Dann zie ziehe ich mir hier oben dieses Textelement, das wird auch oft übersehen. Ja? Das ziehe ich mir hier rein, sage nur an, wenn das nachfolgende Element Daten enthält und schreibe hier zum Beispiel rein DOI-Doppelpunkt. Leerzeichen. Und ähm, für die äh, Benennung wieder hier in das weiße Feld. Ich sag da so ein Komma rein. Ja, Komma. So. Und dann ziehe ich mir das hier rein. Genau, und wenn man jetzt mal hier im, in, der, in, dem, ähm, in der Vorschau sieht, wir haben einmal einen ähm, Aufsatz mit Doi und der andere ist da oben mit der, mit der ähm, Jahrgang-Heftnummer-Seitenzahl. So. Sind bis dahin noch Fragen? Im Chat habe ich nichts. Ich kann auch ja? Ich weiß gar nicht, wie Sie zu den Komponenten gekommen sind. Ich weiß, ich habe jetzt zwar mitgemacht, aber ich, ich denke mir, ich weiß nicht, wie Sie das aufgemacht haben. Ich komme da nicht hin. wenn ich habe es nicht gleich aufmachen können. Ich wollte mitarbeiten mit Ihnen. Aber ah, ist okay, okay. Ja, da, da ist das, das ist wahrscheinlich hier in diesen 30 Minuten ähm, zu kurz. Okay. Aber ich, ich werde es trotzdem nochmal. Ähm, jetzt ähm, sagen Sie mir mal an, was soll ich, soll ich hierbei vielleicht beim. Ähm, äh, hier bei der Monographie nochmal was hier rüberziehen oder, oder was, was kann ich Ihnen nochmal erklären? Nein, wie Sie zu den Komponenten überhaupt gekommen sind, wie haben Sie das aufgemacht? Ach, für eine neue Komponente? Ja, genau. Ah, okay, gut, ja, eine ein neue Komponente. Den habe ich verpasst. Genau, eine neue Komponente, genau. Da gehen Sie hier oben in, in Komponente, ganz oben. Sehen Sie den Pfeil oben? Nein, ich habe der Datei bearbeiten, Ansicht, Titel, Zitation, Listen, Extras, Fensterhilfe. Mehr ist bei mir nicht, wenn ich das aufmache. Sagen Sie noch mal was? Ich habe Datei bearbeiten, Ansicht, Titel, Zitation. Das, was Sie vorher gesagt haben mit der Zitation, das habe ich aufmachen können. Aber ich komme zu diesen Komponenten nicht. Die sind bei mir oben im Feld nicht angegeben. Hm, das ist Leiste. seltsam. Das ist seltsam. Sie sind vermutlich nicht im Editor. Mhm. Bin ich nicht richtig drinnen, anscheinend? Das Nein, ist, das kann sein. Ähm, schauen Sie sich einfach noch mal äh, die, die, ähm, die äh, äh, Aufzeichnung an. Okay, das ist wirklich... Das ist Bisschen okay, und die, die wird mit einem Link wieder reingestellt. Genau, oder? die kommt wieder über diesen Link, wo Sie auch ähm, auf das Webinar aufmerksam gemacht äh, worden sind, kommt das wieder rein. Genau, mhm. Mhm. Mhm. ja. Und das ist wirklich am Anfang so, muss man wirklich schauen, wo ist wo ist welches Feld, wo muss ich klicken. Aber wenn das einmal wenn Sie das einmal drin haben, dann, dann ähm, klappt das auch. Okay, danke, ja? Okay, jetzt schaue ich mal gerade, wir haben noch ein bisschen was im Chat. Ah, okay, danke, da, okay. Was heißt Doi? Okay, danke schön. Kann man auch die ähm, Kurznachweise im Text anpassen? Ich hätte gerne eckige Klammern, bei mir werden aber immer normale angezeigt. Okay, das kann man machen. Das ähm, wäre beim unklaren Dokumententyp in diesem Fall. Kurznachweis im Text. Und dann klicken wir mal hier rein und wir ah, Sie sehen schon, hier die gibt es sogar schon vor geliefert hier in diesem Fall. Ja? Sollte das nicht der Fall sein, in einem anderen Zitation steht, den Sie als Vorlage nehmen, kann das, kann das sein, dann machen Sie wieder eine neue Komponente. Aber so ist das erstmal, können Sie die hier nehmen. Das kommt da rein. Das da rein. Das wird gelöscht. Das so, genau, jetzt gehen wir hier rein und wir sehen in der Vorschau, da sind ähm, eckige Klammern. Genau. Ist das ähm, äh, damit beantwortet, die Frage? Genau, Frau Engel, Sie hatten die Frage gestellt. Äh, ja, danke, super. Okay, gut, ich denke, dann haben wir den Chat soweit. Genau, gut, dann machen wir weiter. Wir kommen jetzt zu den ähm, Skripten. Äh, das ist nochmal, ähm, kann man nochmal noch mal feiner mitarbeiten. Also ähm, ich gehe mal in Buchmonographie. Und ähm, Skripte sind quasi auch nochmal noch, noch mal differenziertere Vorlagen, ja. Dann gehe ich hier in Vorlage ähm, und äh, in, in ähm, Neu und sehe hier, ich kann ähm, Bedingungen vom Citavi-Server abrufen. Das sind, sind nochmal welche, die jetzt hier nicht im, im normalen Editor vor, vorrätig gehalten werden, weil die das einfach viel zu groß aufblähen würden. Ja, das sind viel, sind das so, so ähm, juristische Sachen. Aber wenn, wenn Ihnen mal irgendwas fehlt, schauen Sie mal, da, ob, da, ob Sie da fündig werden. So. Und dann ähm, kann man eine neue Bedingung programmieren. Da würden Sie hier in dieses Feld ein Skript ähm, rein, reinlegen. Jetzt gucke ich mal, ob ich ein, ähm, ein, ein Beispiel finde. Ähm, genau, ich, ich, gebe, ich gebe mal hier diese Komponente, die tue ich rein. Also wir stellen uns vor, da sollte eine Auflage rein. Ähm, hier die tue ich hier hin. Da oben auch rein. Und hier an diesem... An diesem ähm, Sternchen oder Zahnrad, was es sieht, erkennen Sie, dass da schon ein Skript drin ist. Klicken Sie da mal rein. Auch wieder da oben in dieses Weiße. Also das können Sie wirklich am besten gut merken. Sonst stehen Sie da und wissen nicht, was Sie machen sollen. Ähm, da habe ich reingeklickt und dann kann ich jetzt sagen, hier Filter bearbeiten. Dann kann ich mir den mal angucken. Das ist nämlich ein Filter. Ich sage Ihnen gleich, wo ich den her habe. Ähm, der sagt, wenn im Citavi-Projekt ähm, ähm, bei Auflage eine 1 eingetragen ist, also erste Auflage, ähm, aber es soll im, im Literaturverzeichnis nicht erste Auflage stehen, sondern erst ab der zweiten Auflage diese Auflageninformation kommen, dann kommt dieses Skript zum Tragen. Das wird da einfach reinkopiert. Und woher kommt das und jetzt nicht erschrecken? Ähm, das kommt aus. Ähm, schauen wir mal gerade. Das kommt aus GitHub. Ähm, das ist ein ähm, Repository für, für Skripte von Entwicklern. Also da kann jeder seine Skripte rein, reinlegen. Ähm, Citavi hat das auch. Also wenn Sie ähm, GitHub und ähm, Citavi googeln, dann kommen Sie direkt hier auf diese Seite. So, jetzt gucken wir mal, welche Komponente war das? Ich klicke ich hier rein. Also hier müssen sich mal wirklich, wer, das, wer da Interesse hat, sich im Detail mit beschäftigen. Aber es wird auch dafür, dazu ein Webinar geben. Jetzt, ich klicke hier jetzt mal rein. Und Sie sehen hier zur Edition, zur Auflage gibt es dann ein Skript. Und der heißt hier Output-Only-Edition-If-It's-Not-1. Also ne, nur ab... Ab zweiter, dritter, vierter äh, Auflage soll das äh, erscheinen. Dann klicken wir hier rein. So. Die erste Auflage soll unterdrückt werden. Und das ist genau der Skript, der in diesem, in diesem ähm, im, im Editor gerade drin war. Wie man das macht, wie, wie gesagt, das ist wirklich nichts für einen Anfang. Ich will nur einfach, dass Sie... Ähm, ähm, von Anfang an sehen, was möglich ist, weil mit diesen Skripten ist unheimlich viel möglich. Also da ist das, dass dieser Citavis Zita äh, Zitationsstil Editor äh, schlägt auch zum Beispiel den von ähm, EndNote oder so um Längen. Also gerade solche, solche Feinheiten können Sie hiermit wunderbar bearbeiten. Okay, jetzt gibt's noch was, noch was Einfaches zum Schluss. Ich schaue mal gerade in den Chat, da ist nichts. Was Einfaches. Ähm, es gibt, Sie müssen noch bestimmte Eigenschaften einstellen. Das machen Sie hier bei Datei. Eigenschaften des Zitationsstils. Und dann gehen Sie hier durch. Das ist relativ selbsterklärend, also hier im Hilfetext. Ähm, da kann man zum Beispiel wenn ein Zitierstil für eine Hochschule erstellt werden soll da kann man reinschreiben worauf das ähm, äh, wie die Zitiervorgabe heißt was ähm, Grundmuster und auch vielleicht was was nicht umgesetzt werden können kann oder wenn bestimmte ähm, Angaben noch gemacht werden müssen das kann da rein hier klicken Sie an ein was ähm, ne? das ist ein Autor? Ja, Stil auf Deutsch, Literaturverzeichnis. Soll eins erstellt werden? Ja oder nein? Wie lang ist hier der? Wie heißt der? Das letzte Zeichen und so weiter. Ich werde hier jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber das ist wirklich relativ einfach. Das, ähm, da gibt es wenig Mehrdeutigkeiten. Okay. So. Schaue ich noch mal, Sind bis. Daher noch Fragen, sonst würde ich jetzt zum letzten Punkt kommen, der dann auch schnell, schnell abgehandelt ist. Eine Und, kurze äh, Frage. Ja. Kann man den kann man Zit Zitationsdeal, wenn man sich da selber stellt, auch für andere freigeben? Ja, sicher. Das, da komme ja. ich genau zu dem Punkt, okay. komm ich gleich. Ja? Genau, jetzt schaue ich mal gerade hier im Chat. Ähm. Äh, ja, wir bekommen die, die automatisch. Nein, automatisch nicht. Da kommt, der, das wird wahrscheinlich wieder im. Ähm, im Newsletter ähm, verbreitet, also äh, da über den ähm, äh, Link, äh, über den Sie auf das Webinar aufmerksam gemacht wurden. Also alle, die in, im ähm, internen Trainernetzwerk sind, die kommen das darüber oder sonst über den Newsletter. Genau, dann haben wir hier noch die Frage, können Sie noch erklären, warum es auf unklarer Dokumenten Stil basieren sollte. Genau, das ist ähm, einfach eine Vereinfachung. Ähm, das ist eine, sie könnten auch, es könnten auch, auch auf, auf, auf einem anderen Dokumententyp basieren lassen. Aber ähm, Citavi hat das mal so festgelegt. So habe ich das habe ich das gelernt. Irgenden Dokumententyp ähm, den Sie nicht oft brauchen. Und Sie brauchen im Grunde nur ein, ein, ein, ähm, ein, ähm, eine Quelle aufnehmen als unklaren Dokumententyp und dann sehen Sie hier hinten, wie das, ähm, wie das äh, äh, zitiert wird. Ja? Ist das damit beantwortet, die Frage, oder war es unverständlich? Okay, gut. So. Dann kommen wir jetzt zum Abschluss. Ähm, wissen, wie es weitergeht, wenn dieser Zitierstil fertig ist. So, grundsätzlich ist es jetzt so, Sie erhalten jetzt eine, eine Datei mit der Endung CCS. Ganz oben links habe ich jetzt mal den, den Pfeil dahin gelegt. Und ähm, ich werde das jetzt mal schließen. Gehe wieder in mein Citavi-Projekt und ähm, schaue mir das mal an, wo der liegt. Der ist im Citavi ähm, sechs Ordner im Unterordner Custom Citation Styles. Ja, also dieser Citavi-6-Ordner wird ja automatisch angelegt und wenn Sie nichts anderes tun, ist er immer bei den Dokumenten. Klicke ich hier mal rein und da haben wir die Probe 1. Und diese Datei können Sie ganz einfach in der E-Mail verschicken. Genau, das war die, die Frage, die gerade aufgekommen ist. Und der andere Nutzer, Nutzerin muss das dann auch in den Citavi-6-Ordner, in den Unterordner Custom Citation Styles, ein, ähm, einkopieren. Hochschulen und Institute können ähm, sogenannte Hausstile ähm, selber programmieren. Und die können dann an Citavi geschickt werden und die würden dann am, am, auf dem Citavi-Server hochgeladen werden, so dass ähm, Studierende direkt über Citavi da rankommen. Jetzt schaue ich hier nochmal im Chat. Ah, vielen Dank, Musa. ja, machen Sie es gut, tschüss. Genau, wir sind gleich, gleich fertig. Eigentlich nur noch die, die äh, Informationen ähm, Citavi für DB Server, da gibt es auch einen extra Ordner, da kann der Admin den Zitierstil, diese CCS-Datei ähm, äh, einkopieren, sodass das allen Nutzern ähm, zugänglich gemacht wird. Und ähm, ja, für Citavi Web ist es leider nicht möglich, eigene Zitierstile zu nutzen. So, das war's es ähm, von meiner Seite. Vielleicht noch eine letzte ähm, Folie, Hilfestellung, es gibt ein sehr gutes ähm, YouTube-Video dazu, es gibt im, im Handbuch viele Informationen, ich kann das auch mal in den Chat reintun, wenn Sie mögen, können Sie das da rauskopieren. Das ist das YouTube-Video. Und das hier ist der Link ins, ähm, ins Manual. Genau. Ansonsten... Ähm Gibt es die offene Zitationsstilsprechstunde? Die nächste ist jetzt auch schnell ausgebucht gewesen, aber die sollen regelmäßig stattfinden. Da können Sie mir dann vorher Ihre Probleme schicken und die werden dann ähm, live dann demonstriert und ähm, gezeigt, wie man das lösen kann. das Problem. Ähm, ansonsten gibt es äh, weitere Webinare, ein bisschen längeres. Das nächste heißt in sechs Schritten einen Zitationsstil anpassen. Und es soll auch noch... Ähm, andere Webinare geben. Ich hatte gesagt schon zu den Skripten, wir überlegen, ob wir vielleicht für Multiplikatoren und äh, in äh, Hochschulen äh, und Instituten ähm, äh, Webinare anbieten. Also da wird sich einiges tun. So, jetzt schaue ich noch mal in den Chat. Ähm, ja, sind Sie, jetzt weiß ich nicht genau, wie ähm, also den den ähm, äh, im Trainernetzwerk kann, kann ich es auf jeden Fall ähm, ähm, mitgeben, ansonsten muss ich einfach mal fragen, weil ich habe das leider nicht selber angelegt, an, wie, wie diese wie, ob die Präsentation auch, an, auch anders rausgegeben werden kann. Genau, habe ich das gerade richtig mitbekommen? Für Zitavi-Web kann man keine eigenen Stile gestalten, das ist richtig, ja. Nein, das wird, das wird nicht äh, klappen. Das ist, das ist technisch nicht möglich. Es ist technisch nicht möglich, diese, diese Stile in die in, die, ähm, in die, äh, Citavi ähm, auf diesen Zita Server dazulegen. legen. Das geht nicht. Noch weitere Fragen. Ähm, darf ich einfach mal so reinfragen, außerhalb des Chats? Ja, ja, machen Hallo. Ja. Ähm, Mir war aufgefallen bei den Kommentaren zu der Registration, dass viele Leute etwas, naja, erbost darüber sind, dass die Teilnehmerzahl so stark begrenzt ist. Und auch äh, geschrieben haben, wann, also innerhalb von ein paar Minuten wären die Seminare schon wieder ausgebucht gewesen. Besteht da langfristig oder mittelfristig eine Option, dass mehr Teilnehmer oder die Teilnehmerzahl einfach vergrößert wird? Ja, das äh, wir, ähm, wird, wird, wird sein. Es waren auch übrigens, 50 zugelassen, also das Doppelte, ah, ja. Hütte, ja? <lacht> Die waren auch ganz schnell weg, ja. Ähm, aber das soll auch noch höher sein, dass dann wirklich hier mehr, mehr drin sein können. Ähm, wir mussten aber jetzt erstmal ähm, die, die Prozesse jetzt mal einrichten, weil das wird ja in, in Amerika ein, angelegt hier und ich muss mhm. es hier ausführen. Ähm, wenn ich jetzt hier hunderte von Leuten schon gehabt hätten und hätte es irgendwie aus irgendeinem Grund nicht geklappt, dann ähm, wäre das blöd gewesen. Aber das soll ähm, zukünftig anders, anders, äh, anders sein und mehr Teilnehmer dabei sein können. Dankeschön. Hm? Okay, noch, noch irgendwelche Fragen? Gerne auch, auch, auch mündlich, wer, wer jetzt noch was äh, loswerden möchte. Das ist nicht der Fall. Dann würde ich sagen, ähm, machen wir heute Schluss. Äh, ich bedanke mich, dass Sie dabei waren und ähm, wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss. Dankeschön. Tschüss, danke. Tschüss. Schau mal, Gerne. Tschüss, danke. danke.